Ein einsamer Tod ist einfach gebannt. 022, Leute. Da haben wir den Beweis. Es ist gruselig. Jo, Leute, wir sind ja gerade am Chillen. Ich Baby. Ich habe Angst. <lacht> Scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Kannst so du kurz das Glas? Ich, ich, ich gehe weg. Ich weiß, es ist leicht gruselig hier. Nein, guck, es sieht so aus, als wäre dahinter so eine Horrorpuppe oder so. Oh, warte, warte, ich habe eine Nachricht bekommen. Fuck, fuck, fuck, da steht hinter dir. Guck. Die fängt an. Laber nicht. Die fängt an zu tippen. Die schreibt wirklich die Schreibmaschine von selber.